Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer sich über das Thema feministische Außenpolitik lustig macht, wie die AfD, da macht sich heutzutage einfach nur noch selber lächerlich. Und dass Sie ein Problem mit Frauen haben, das sieht man ja auch daran, da muss man einfach nur in Ihre Reihen schauen. Eine feministische Außenpolitik, das heißt, die Rechte, die Repräsentation und die Ressourcen von Frauen sicherzustellen und zu stärken. Es geht um Geld, aber es geht auch um Perspektiven und es geht um Potenziale. Und Außenminister Maas hat sich ja schon sehr wolkig auch zu dieser Idee bekannt. Und wir legen in unserem Antrag sehr viele sehr pragmatische Vorschläge vor, wie Deutschland in diesem Jahr im VN-Sicherheitsrat und im nächsten Jahr im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft dem ganz konkret pragmatische Taten folgen lassen kann. Schweden und Kanada die haben das schon auf der internationalen Bühne vorgemacht, wie es geht, und dass das ehrlich gesagt auch ziemlich cool ist. Und es geht dabei überhaupt nicht darum, dass, ob Frauen die besseren Menschen sind. Worum es geht, das wird im Handbuch der schwedischen Regierung sehr klar und bestechend erklärt. Zitat, die feministische Außenpolitik, sie beginne, beginnt und endet mit der Realität. Sie basiert auf Fakten und Statistiken zum Alltag von Mädchen und Frauen, und sie möchte konkrete Ergebnisse im Leben von Menschen, übrigens nicht nur Frauen, erzielen. Andernfalls verliert sie ihre Relevanz. Meine Damen und Herren, noch immer sind die Rechte von Frauen weltweit unter Beschuss und wieder mehr. Wenn Frauen nicht selbst entscheiden können, wo, wie und mit wem sie leben, wenn Populisten wie die Präsidenten Trump und Bolsonaro mit frauenfeindlichen Parolen Hass sehen, wenn Frauen und Mädchen bei der Verteilung von Hilfsgütern leer ausgehen, wenn Vergewaltigung und abscheuliche sexualisierte Gewalt in Kriegen systematisch als Waffe eingesetzt werden, dann braucht es eine klare und laute Stimme für diese Frauen, und es braucht jemanden, der für ihre Rechte kämpft. Das internationale Peace-Institut hat Friedensprozesse weltweit untersucht und festgestellt, dass ein stabiler Frieden um mehr als ein Drittel wahrscheinlicher wird, wenn Frauen am Prozess beteiligt werden. Allerdings sind nur 8 von 100 Stühlen an den Tischen von Friedensverhandlungen von Frauen besetzt. Und das muss sich endlich ändern. Übrigens sollte man nicht immer nur mit dem Finger in die Ferne zeigen. Wenn wir glaubwürdig für die Rechte von Frauen eintreten wollen, müssen wir auch auf dem internationalen Parkett gleichberechtigt Frauen in erster Reihe haben. Und wie sieht es da in den deutschen Botschaften aus? Derzeit 20 Botschafterinnen und 132 Botschafter. Das sind keine Zahlen, auf die Heiko Maas stolz sein kann. Und da erwarten wir schnelle Veränderungen. Und meine Damen und Herren, ich sitze jetzt seit ungefähr zehn Jahren im Verteidigungsausschuss, und da kriegt man als junge Frau, so nehme ich immer, als junge Frau war, so Sachen zu hören, wie das Mädchen ist ja gut vorbereitet und ja, Frau Brugger, wenn Sie dann mal alt werden, das ist ja alles so ein bisschen idealistisch und naiv. Dazu möchte ich zwei Sachen kurz sagen. Die erste ist, wenn ich mir die düstere Weltlage anschaue und auch manchmal die Verschlafenheit und Steifheit der deutschen Außenpolitik, dann muss ich sagen, so eine Prise Idealismus, die kann dem Ganzen nicht nur schaden, sondern die kann die Weltpolitik gut Gebrauchen. Und meine zweite Botschaft, die geht raus an alle Frauen und vor alle Mädchen da draußen. Lasst euch nicht entmutigen, glaubt an euch selbst, macht euer eigenes Ding und geht euren eigenen Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Agnieszka Brugger. Nächste Rednerin hat Peter Bistron für die AfD-Fraktion.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 Das passt nicht zu Ihrer Ideologie. Sie selbst, Frau Roth, haben Ihren Antrag völlig wertlos gemacht, indem Sie sich im Iran diesen Strukturen unterworfen haben, anstatt die Mut Anstatt. Da Lachen Sie. Jetzt... Entschuldigung, jetzt lachen Sie. ich werde ja, nachher darauf eingehen. Die Zahl, das ist... unterbrechen. Stoppen Sie die Zahl. jetzt werde ich strukturell benachteiligt als Mann. Also, bitte, Ihre Einwurf. Hey.